Ähm, als Autolackiererin du musst eigentlich viele Sachen machen: schleifen, spachteln, polieren, lackieren. Autos putzen gehört auch dazu. Ja. Ähm, mir gefällt an dem Beruf, dass ich an verschiedenen Autos. Also Du halt wirklich verschiedene Autos, kannst reparieren, dass sie gut aussehen. Meine Bekannten und Kollegen denken einfach fast alle, dass du nur die ganze Zeit durchschleifst und ja, es nicht so interessant ist. Aber eigentlich machst du ganz viele verschiedene Sachen. Emil Frey macht es dich besonders, weil du kommst. Schulbücher zahlt über in der Lehre. Wenn du die Prüfung machst, kommst du einen Teil von Fahrstunden zahlt über. Und du machst auch immer wieder Sachen mit dem Team. Für den Beruf sollte man eine ruhige Hand ein haben, Geduld und Freude am Beruf.